Anhand von der App GeoGebra Geometrie kann ich auch Symmetrien üben. Schluss man dafür für da die aufweisen. Und dann meine Symmetrieachse an. Dafür wähle ich gerade definieren die zwei Punkte. Die Gerade gebe ich rot ab. An Punkten sollen nicht angewiesen gehen. Voilà. Das ist dann meine Symmetrieachse. Nur ziehe ich auf dieser Seite von der Symmetrieachs. Hier ist eine beliebige Figur. An das Figur gebe ich hier einen Spiegel per Apport zu der symmetrie -Achs. Ich zeichne dafür, wie ich auf dem Fehleck und eine Spiegelfigur von der Figur, die ich gerade gemacht habe. Ich mal ein Expresse-Fehler. Diese Figur zeichne ich hier für den Schrein. Für das nun Unterschied zu der gespiegelten Figur erkennen. Gering also, also Menge heißt die Originalfigur. Du hast die Symmetrieachse. Nun will ich gesehen, wie wäre die richtige Spiegelung, dafür gehen es bei Werkzeuge, Transformationen, gibt eine Funktion, die heißt Spiegel an Gerade. Ich dafür für dieses Objekt aus und dann Gerade die Spiegelachse aus. Die High figur als mein Objekt, ich klicke das un, und da klicke ich Spiegelachse un, und schon gesehen ist halt die blaue Figur, das ist die Spiegelung von der Dorn. An ich gesehen, du wo ich mich geholt habe bei meiner Figur.